haben wir ja, äh, du hast ja gesagt, ab 100 Zoll. Also was mich persönlich freut, ist ja, dass Samsung tatsächlich das Thema Beamer wieder ein bisschen aufgreift. Und wir haben ja eben schon gesagt, ab 100 Zoll äh, beginnt das Kino eigentlich. Ja. Wir ja, haben erstmal ein äh, kompaktes Gerät, jetzt nicht unbedingt, ja, jetzt haben wir nicht unbedingt die Heimkino-Maschine. Samsung's a Freestyle. Aber das ist praktisch das Portable-Kino. Denn äh, ja, man fährt auch mal in Urlaub oder fährt oder zu Freunden und äh, möchte da auch mal ein großes Bild äh, teilen. Nicht nur zu Filme gucken, vielleicht auch für Social Media oder oder. Und da hat äh, Samsung das tatsächlich. hast du schon das Täschchen dazu. Ja, genau, da hat ja. Samsung jetzt sich was. Aber Vorsicht, legen. da ist einer drin. Da ist tatsächlich einer drin, genau. Das sieht schon sehr schön aus. Das ist so aufschrauben. Kann ja. man jetzt so aufschrauben, sieht Ausnehmen. Das so, genau, so ein bisschen so ausnehmen. eine ne? hm. Ja. So, da ist auch die Objektivkappe drauf. Also, hier gibt es ja auch Objektivringe. Dann kann man den äh, Samsung so Freestyle äh, auch sagen wir, an der Decke montieren und kann den, wie gesagt, mit verschiedenen Vorsätzen verschiedenartig leuchten lassen. Und, und was auch wirklich schön gelöst ist: jemand, der jetzt nicht wüsste, dass es Dimas, der würde wahrscheinlich auch sagen, das ist ein Bluetooth-Lautsprecher. Ja. Und das ist er eben gleichzeitig auch. Er ist gleichzeitig ein effektiver. Äh, Bluetooth-Lautsprecher und Beamer. Hm. Ja, man soll jetzt, sagen wir mal, nicht zu viel erwarten. Ja, natürlich. Also von ist das der Helligkeit her... Ist das sieht man ja also hier schon. Wir haben jetzt hier ein relativ kleines Bild. Hier ist absolut nicht abgedunkelt. Das ist also nichts, um tagsüber äh, eine äh, Fußballübertragung zu machen. Jetzt haben wir hier vielleicht, ich würde sagen, das ist vielleicht... Ein, ja, vielleicht ist das 35-Zoll-Bild. Das, das ist gern. eigentlich der optimale Projektor, um den jetzt auch mal mit im Schlafzimmer genau. an die Decke zu beamen und da ist der genau. absolut oder ausreichend. Oder abends äh, im Ferienhaus nicht? Oder, oder auch im Wohnwagen oder, oder ja. wenn man unterwegs ist oder vielleicht sogar auch am, am Lagerplatz, wenn man irgendwo einen Bettlaken äh, aufspannt. Das funktioniert super, denn sobald es dunkel draußen ist, kann man mit so einem kleinen Gerät viel mehr Helligkeit äh, erzeugen, als man denkt. Das wird wirklich bis zwei Meter dann hell genug. Lange, sobald die Sonne untergegangen ist, haben wir so ein Gerät wirklich Spaß. Und wir haben, und das ist auch der Clou, wir haben hier, kommt das komplett gleiche Betriebssystem drin wie bei den großen... Das Teams. ist tatsächlich ein smarter, ein smarter Projektor, tatsächlich, ja. Ja, also wir haben auch hier WLAN-Möglichkeiten. Wir haben hier, wir können hier streamen. Äh, Im Prinzip brauche ich nur ein gutes Hausnetzwerk, was ja halt, äh, heutzutage eigentlich jeder hat. Und, <lacht> Das ist auch ein ganz nettes Beispiel. Wie gesagt, jetzt haben wir hier Tageslicht, deshalb sieht das so ein bisschen ausgewaschen aus. Man kann auch direkt an die Decke projizieren. Auch eine schöne Sache, wenn man einfach im ein Bett liegt und, und einfach nach oben gucken will. Genau. Das ist äh, die ganz eigene Form des Heimkinos. Genau so will ich das auch. Ja. Ich weiß nicht, äh, du wirst den wahrscheinlich auch gleich dann bestellen, anschließend, <lacht> im 10 ich dachte, du schenkst mir. So, ja, das äh, muss ich mir noch überlegen. <lacht> äh, gut, also das heißt, auch hier soll es einen Fuß dafür geben. Ja. Also das sieht man ja dann auf der Webseite, da wird es einige Gadgets geben von Samsung. Die sind ja sehr kreativ in dem Bereich und da äh, haben wir jetzt ja schon das Case, das haben wir schon gesehen. Was vielleicht auch noch ein Gag ist, der stellt sich auch schon selber scharf, nicht? Das kannst du ja gerade mal zeigen, verstellen gerade mal. Also, so. Achso, der hat ja hier Also hier Schiene, mit, der, ne? mit, der, mit, der, mit der automatischen äh, Keystone-Korrektur. Der hat hier extra diese Schiene. So. Automatische Keystone-Korrektur, scharf Stellen. Das, das dauert ein bisschen. Jetzt. Und dann ist er tatsächlich scharf, das funktioniert tatsächlich. Es gab schon öfter mal Geräte, die sowas versprochen haben. Hat meistens nicht funktioniert. Und jetzt schieben wir mal ganz dran und dann siehst du auch, dass der jetzt heller wird. Das ist wie bei einer Taschenlampe. So, jetzt sieht man, er macht ja nicht so. nur die Schärfe, sondern er macht auch die komplette Bildgeometrie. Es wird direkt in Echtzeit ja. korrigiert. Und das ist natürlich gerade für, für Plug-and-Play-Lösung schön. Stellt mal hin, ja. schaltet ihn an und dann macht ein Bild. Man muss nicht auch dran rumjustieren und so Also wirklich. Genau. Aber schön. das heißt, in dem Moment, wo man verdunkelt oder wenn man, wenn es, sagen wir mal, so ab 20 Uhr... Ja, naja, also wir, habe ich ja eben gesagt, die Sonne sollte schon weg sein. Es gibt mit Aber sich, dann ist so ein Bild wirklich auch sehr ansprechend. Es gibt mit Sicherheit Heimkino-Fans und Liebhaber, die werden sich auch so an Projektor vielleicht noch... Ja genau, man möchte ja im Urlaub nicht Projektor. unbedingt aufs Großbild verzichten. Ne? Ja, also, und das, das ist, muss ja eigentlich ja ja. ja sein. Ja? Und man hat ja auch heutzutage 5G. Ne? Also genau. ich habe mittlerweile habe ich von Telekom das Stream On. Ich will jetzt hier kein, keine Werbung machen. Aber seitdem verbrauche ich kein LTE mehr, also beziehungsweise kein 5G. Also ich habe äh, fast keinen Verbrauch mehr. Und äh, das bedeutet, ich kann jetzt YouTube gucken nonstop. Ja, ich kann, äh, sagen wir mal, äh, Datsun oder Dazen. gucken. Ja? Amazon nicht, Prime, als, Disney ja, Plus und, und, und. Ja, das ich heißt, kann im Prinzip streamen, bis der Arzt kommt und äh, eigentlich in Wirklichkeit gar nichts verbraucht und jetzt hier so ein äh, Projektor, der wäre natürlich jetzt optimal, das heißt also, noch ist er ja noch nicht auf dem Markt, man kann ihn zwar schon bestellen, aber der ist ja noch nicht beliefert worden oder noch nicht lieferbar und das soll ja dann irgendwann jetzt äh, demnächst im April so oder soweit sein, ja? dass die ersten Stückzahlen eintreffen. Und bis dahin würde ich eben sagen, waren schon die, äh, sagen wir mal, die Rückstände oder die Bestellungen, die, wie sagt man da, die Vorbestellungen. Die sind ja schon so hoch, dass man, wenn man so etwas haben will für den Sommer, dann sollte man jetzt zuschlagen, weil, wie gesagt, die Stückzahlen sind natürlich gezählt und gering, ja, das weißt du das heißt wie ich. das immer mhm. ist. Ne? Und da muss man, wie gesagt, frühzeitig muss man da planen und dafür sorgen, dass man den dann anschließend hat. Ja, also da sieht man, das soll es ja dann auch später, deshalb auch hier diese Farbblasen. Da gibt es irgendwie so, wie so Überzüge, wo man den farblich anpassen kann auf, also, den, okay. auf den persönlichen Lifestyle. Okay. Wie man den jetzt im Wohnzimmer gerne hat und wie man es eben liebt. Aber die sind hier noch nicht? Das ist dann noch... Okay. Nee, das habe ich jetzt hier noch nicht das gesehen. Ich gucke jetzt auch gerade mal, ob hier noch irgendwas ist, was ich jetzt noch nicht gesagt habe. Nee, also ich denke, wir haben das Wichtigste, haben wir gesagt. Ja, Heimkino, Auto, äh, Auto mit, genau, mit, mit ja. Vorsicht, halt nicht wetterfest. Ja. Aber das ist natürlich auch machbar.